Es wird eine Kugel aus der Urne entnommen, jedoch nicht wieder zurückgelegt. Die Ziehung wird zweimal durchgeführt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? Die Farbe der gezogenen Kugeln ist in beiden Durchgängen nicht grau. Es wird hierfür das Gegenereignis formuliert, in dem alle Kombinationen mit der Farbe grau, das heißt, grau und grau, grau und blau, blau und grau, grau und weiß, sowie weiß und grau